Willkommen zu einem weiteren neuen random Steam-Game. Heute spielen wir Pikuniku, einem Spiel, was ich glaube ich vor ein paar Monaten oder so random einfach in dem Steam-Store gefunden habe und äh, ich dachte mir, ja, das sieht cool aus. Ich, mach den, ich mag den Art-Style sehr und ähm, am Anfang war ich mir gar nicht sicher, ob ich das spielen möchte, weil, der, weil das auch so ein bisschen kindisch wirkte. Aber ich habe mich dann doch überreden lassen und äh, ich glaube, das Spiel ist gar nicht mal so kindisch, wie ich am Anfang sagte. Und wie gesagt, ich habe es dann vor ein paar Monaten gekauft. Ich weiß gar nicht, wie viel das Spiel gekostet hat, aber ich werde es mal hier einblenden, falls ich dran äh, denke. Und, ähm, ja, das Spiel ist so eine Art, ich, also ich glaube, das Spiel ist so eine Art 2D Open World, wo man so ein bisschen erkunden muss. Und ein bisschen den Leuten so helfen muss. Ein paar Aufgaben hinterlegen, halt, so Missionen. Und, ähm, ja, ich dachte auf jeden Fall, das wäre ganz cool. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, <lacht> was ich gerade gesagt habe, aber. Ich, das ist zumindest das, was ich für einen Eindruck hatte. Ähm, es gibt auch Koop, den werden wir auch machen. Und ja, das ist ja ein neues Play so gesehen, weil das Spiel wird länger dauern als eine Folge. Und ich würde sagen, wir machen jede Folge so 20-30 Minuten. Ich muss mal gucken gleich, wie lange ich das aufnehmen möchte. Aber ich schätze mal, jede Folge 20 Minuten, das würde schon passen. Ähm, und ich sollte nicht so schnell reden. Sonst war ich gleich viele Sprachfehler. So, ähm, Ihr seht, ich spiele mit Controller. Man kann auch ganz normal mit Tastatur spielen. Äh, mit Pro Controller, Switch Pro Controller, by the way. Und man kann auch mit Tastatur spielen. Aber ich fand das sehr seltsam mit Tastatur zu spielen. Ähm, also ich habe es nicht gespielt, aber äh, ich habe mir die Steuerung angeschaut und das sah halt ein bisschen seltsam aus. Ich hoffe, äh, Audio passt, ansonsten muss ich das gleich ein bisschen beheben. Ansonsten müsste alles passen. Ich hoffe, das passt und äh fang an in 3, 2, 1, jetzt! Warte, warte, jetzt! Hallo? Psst! Komm näher! Ich will dir was geben! Stell dir vor... Gratis Geld! Ja! Du hast richtig gehört! Ich will dir Geld geben! Kostenlos! Gratis Geld! Ich sag dir, wie das funktioniert. Du hast wahrscheinlich viel Müll in deiner Stadt. Und der nimmt viel Platz weg. So, sorry, ich muss jetzt doch dann mal ein bisschen die, den Sound runterschrauben. Ich hoffe, jetzt passt. Und wir machen weiter. Ich schicke meine Roboter in deine Stadt und die sammeln all das nutzlose Zeug. Du brauchst gar nichts zu machen. Krass. Verflixt, sie geben dir sogar noch Geld dafür. Gratis Geld. Du vertraust mir doch nicht. Na, dann vertraut diesem Kerl! Vertrau mir, es ist gratis Geld! Siehst du, wie ich es gesagt habe? Wenn nächstes Mal einer meiner riesigen Roboter mit deine Stadt fliegt, lass ihn also friedlich arbeiten und ich mach dich im Handumdrehen reich! Bis dann, pass auf dich auf und denk daran. Du bist perfekt! Sunshine Inc., eine bessere Welt wartet schon. Okay. Hauptaufgabe, wach auf. Wie wache ich auf? Oh, hallo. Oh gut, du bist endlich wach. Äh. Uh, des... moverte? Ich kann leider äh, kein Spanisch, glaube ich ist das. Sorry, falls ich das richtig gebutschert habe. Okay, ich kann mich bewegen. Oui! Oh, ich ja, habe mal beide. <lacht> habe ich das gemacht? Oh ja, yeah, ich kann tanzen. Boah, damn, damn. Wie springe ich? Okay, mit B kann ich mich rollen. Okay, mit A kann ich springen. Oh, ich kann kicken. Was gibt's hier unten? Oh, das ist das Haus von ihm. Was gibt's hier drin? Das ist halt seine Wäsche, ne? Oh, ich kann mit dem Ball spielen. Sehr interessantes Spiel, muss ich zugeben. Prima. Tut mir leid, dass ich dich geweckt habe. Du hast lange geschlafen. Ich glaube, es wird Zeit für ein bisschen frische Luft. Okay, was können wir sagen? Wir können sagen, du gehst also weg und wer bist du nochmal? Du gehst also weg? Ich kann nicht noch draußen. Ich bin ein Geist. Ich würde sterben. Finde einen Weg hinaus. Es ist gefährlicher, wenn zu reisen. Nimm das. Meine volle moralische Unterstützung. Tut mir leid. Als Geist habe ich nicht viel, was ich dir geben kann. <lacht> Alles klar. Da Könnten wir lang, aber bevor ich nach lang gehe, möchte ich oben gucken. Komm, wir nehmen mein Steinchen mal mit. Okay, was ist das hier unten? Ist das Gelee oder so? Sieht aus wie Gelee. Okay, die Musik ist sehr interessant und allgemein die Atmosphäre sehr interessant. Was der? Hä, ist der Geister ja schon wieder? Moment, wir gucken mal ganz kurz hier vorbei. Oh, boing, boing. <lacht> okay. Ja, wie gesagt, ich spiele das Spiel blind. Und äh, ich glaube, es gibt ein Spiel auch 100%. Da bin ich mir noch nicht 100% sicher. <lacht> Versteht ihr? Ähm, ob ich das 100% display. Mhm, Seid also ich gespannt. Ich werde mal schauen. Ah, oh, dieser große Felsen wirkt nicht sehr stabil. Vielleicht kannst du gegen ihn treten? Das Skills. Din, din, din, din. Und. Boing. Nein. <lacht> boing. Okay, die Steuerung ist lustig. Erinnert mich ein bisschen an Octodad, muss ich zugeben. Halt eine, so eine skurrile Steuerung. Das ist eigentlich echt lustig. Boing. Aber was hat der Typ am Anfang gelabert? Kostenloses Geld? Stimmt das oder. Ich vielleicht was anderes hinter. Wenn's herausfinden. Demnächst bestimmt. Okay, da geht's weiter. Moment, was gibt's denn hier oben? Oder gibt's multiple, multiple paths? Kann ich ihn treten oder so? Äh, Moment. Ich muss ich richtig hinstellen? Zack. Treten, treten, treten. Und dann da drauf und dann. Oh, es klappt. Ja gut, so klappt das nicht. Von Anlauf nehmen. Okay, wer kommt hier hoch? Hä, ist er schon wieder da? Okay, springen wir erstmal hier runter. Weil hier war da auch nochmal. Der war doch vorhin noch hier. Und dann habe ich was geskippt. Sorry, falls ja. Passiert, I guess. Oh Gott. Nein. Ach man. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall tut mir leid, falls ich was äh, skippe und... Auch falls ich das Spiel nicht 100% Spiel, dass ich dann irgendwas verpassen sollte. Ich bin kein Gott. Kann nicht alles auf Anhieb wissen. Wie gesagt, ich spiele alles blind. schon war jetzt auch überraschend. Ich denke, du bist startklar. Viel Glück da draußen. Sei vorsichtig und schick mir in Postkarten. Gerne doch. Let's go. Da sind wir. Finde einen Weg hinaus. Ja, einfach treten, ne? Wo bist du? Weiß ich nicht, wo bin ich denn? Kann ich hier hoch? Aber also ich sollte vielleicht erstmal das Shit lesen, wäre vielleicht klüger. Achtung! Diese Tür nicht öffnen! Dahinter schläft die Bestie! Die Bestie? Da war doch keiner, oder bin ich die Bestie? Oh, Habe ich was Schlimmes gemacht, bevor ich da gelandet bin? Was ist das denn hier? Oh, ich kann tanzen. Oh yeah. Was ist denn das hier? Ich kann nicht mit interagieren. Hm. Und weiter geht's auch nicht. Vielleicht ist das für später, wenn wir irgendeine Trophäe oder sowas haben. Ich habe keine Ahnung. Kann man uns da, kann man sich da dran heften? So? Ne, okay. Machen wir weiter. Gibt's hier was? Oh, hier ist ein Secret Path. Ja, ich es gleich schon erkannt. Hier, da habe ich genug Donkey Kong gespielt, um sowas zu erkennen. Aber ich komme nicht hoch, oder wie ist das? Oder mal so vielleicht? Boing! Yes! Gibt's etwas? Okay! Muss, muss ich das jetzt verstehen? So... Leute, ich spiel blind, ich verstehe nichts. Okay. Lustig, I guess. Komm, wir mal weiter. Kann ich auf die springen? Was gibt's? <lacht> Na du! Hallo! Gut <lacht> Morgen! Hallo! Äh, wie geht's dir? Gut, gut! Hänge hier bloß ein bisschen auf dem Feld rum! Was mit der Vogelscheuche? Schön, dass man... Schön! Dann machen wir weiter. Was ist mit der Vogelscheuche? Ernsthaft? Ja, verscheuche ich ja ziemlich. Ah, du verscheuchst also die Vogelscheuche. Ich finde sie süß irgendwie. Aber gut, sie macht halt nicht ihren Job, ne? Das ist dann keine gute Vogelscheuche, du. Ach, man kann auf den Bäumen! Oh, niemand sieht mich. Und oh nein, ich bin nicht in die Wänden. Nein, nein, nein. He, he, he. Okay, warte, die geht's schon weiter. Ja, wie gesagt, das ist wahrscheinlich so ein Open World. Mehr oder weniger Erkundungsspiel in 2D. Was ja auch nicht schlimm ist. Ist ja, ist ja eine coole Idee. Vor allem mit dieser Steuerung ist schon sehr interessant. Oh. Ich habe direkt das Rätsel gelöst, anscheinend. Tut mir leid, ich bin nicht da. Komm später wieder. no. Oh Gott. Oh da. okay. Verdammt. Ich hoffe, da muss jetzt niemand anders noch rüber, der nicht schwimmen kann. Hallo. Ich schwöre, ich habe gerade was gehört. Aus den Federn? Ach, keine Sorge, wahrscheinlich nur die Vögel. Ich weiß nicht, es klang ziemlich. Forsch? Wie? Das Geräusch der Bestie? Die kommt, um dich zu fressen? Pfuh. mach keine Witze darüber. Sie könnte in den Federn da und uns anspringen, wenn wir uns umdrehen. Hey, entspann dich. Niemand hat die Bestie je gesehen. Wahrscheinlich existiert sie nicht mal. Lass uns zum Dorf zurückgehen. Okay. Da fliegt es weg. Okay, ich muss sagen, bisher, mein erster Eindruck so gesehen, meine ersten 10 Minuten. Okay, ich sind vielleicht ein bisschen mehr als 10 Minuten, nicht gerade, aber ähm, interessant. Ich will auf jeden Fall wissen, was noch passiert im Spiel. Die Bestie! Es ist die Bestie! Ah! Tu doch was! Warte, kämpfen wir jetzt? Nee, die haben mich gefangen genommen. Bestie ist mal... Oh... Oh... Ah! Mh, sieht gar nicht so bösartig aus. Ich hätte nicht... Ich hätte gedacht, sie wäre größer. Hab sie hat unsere Brücke zerstört? Bestie! Warum bist du hier? Ich werde alle auffressen. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Hm... Oh... Na schön. <lacht> das ergibt keinen Sinn! Ich es nicht! Du siehst nicht gerade furchterregend aus. Nichts für ungut, aber solltest du nicht mächtig und gigantisch sein? Bin ich doch irgendwie... Was sollte ich sein? Hm, das ist sonderbar. Ich glaube, wir sollten sie befreien. Ja, sie stellt wohl keinen Gefahr dar. Sieht mir nicht nach einer Bestie aus. Also gut, wir lassen dich raus. Aber du hast unsere Brücke zerstört. Hilfst Du uns die zu reparieren, wenn wir den Käfig öffnen, ich sehe mal, was ich tun kann. Gut in Ordnung, ich könnte auch so ein äh, böse Typ sein, aber die ganze Zeit sagen, nö, ich mache nichts, ich bin voll böse. Vielleicht machen wir das mal in einem zweiten Run, wenn ich mal ähm, ein bisschen alles zeigen möchte. Mal schauen, äh, sag Bescheid, wenn du unsere Brücke in Ordnung gebracht hast. Alright. Bring bringen wir sie mal in Ordnung. Repariere irgendwie die Brücke. Hallo, Fliege. Rede mit mir, Fliege. Ich will, dass du mit mir redest, Mann. Rede doch mit mir. Warum redest du nicht mit mir? Wo bin ich eigentlich? So, also, rennen wir erstmal ein bisschen zurück. Und da können wir noch nichts mit der Brücke machen. Da ist was. Ein Baum. Eine Spinne. MACH DAS NIE WIEDER! <lacht> LOL, echt jetzt? Warte, hätte ich mit der reden können? Oh nein! Du hast gesagt, ich soll das nie wieder machen. MACH DAS NIE WIEDER! Pschkuh. Geht das nicht? Gehen wir nicht. Pschkuh. Na, schade. Aber das hat dann wohl geklappt. <lacht> LOL! Die Beste hat die Brücke repariert! Lass die Rücke wirklich repariert. Du verdienst eine Entschuldigung. Wir haben dich für ein rücksichtsloses Monster gehalten, aber du scheinst ganz in Ordnung zu sein. Danke. Du kannst gerne in unserem Dorf bleiben, solange du willst. Ich glaube, unser Maler hat Probleme mit irgendwas. Vielleicht könntest du nachsehen, was los ist. Alles klar. Geh und sprich mit dem Maler. Wo ist denn der Maler? Kann ich hier rein? Oh. Nein! Ich kann doch nicht schwimmen Nein. Oh, da kommt ein Eimer runter. Ich habe noch gesehen. Was ist das hier? Apfel? Also, ich brauche einen Apfel, um hier reinzukommen. Hier ist ein geheimes. etwas. Hier gibt's nichts mehr. Lass mich hoch! Nein! Oh! Yes! Oh, sehr lieb von euch. Ich bin gar nicht da. Warte, wer, wer hat mir jetzt hochgeholfen? Moment, was? <lacht> okay. Äh, wie, wie funktioniert das? <lacht> okay, warte, gucken wir gleich nach. Ich werde erstmal, wie gesagt, alles erkunden. Es hatte nicht mehr lange gedauert, bis der Roboter da ist. Welcher Roboter? Und der Roboter soll da sein? Okay. Uh, uh, ich mag die Musik. Oh, hallo. Wo bin ich hier? Was machst du da? Tschüss. Wo bin ich hier? Du bist in der alten Mühle. Früher haben wir hier Mehl und Brot aus unseren Feldfrüchten hergestellt. Aber seit die Roboter von Sunshine Inc. unsere Ernte abholen, brauchen wir die Mühle eigentlich nicht mehr. Ich habe gehört, sie sollen im Gegenzug gratis Geld verteilen, aber ich bin sowieso zu beschäftigt mit dem Krafttraining für meine Beine. Sonst noch was? Was machst du da? Ich trainiere meine Beinmuskeln für die Basskick-Meisterschaft! Die... Hm, so. Sonst noch was? Äh, die Basskick-Meisterschaft? Du kennst Best nicht? Das ist unsere örtliche Sportart hier. Aber du solltest mit der Erfinderin reden. Sie wohnt direkt neben der Mühle. Sonst so noch was? Dann bin ich hier. Ne, okay, die sagen nichts anderes. Äh, tschüss. Alles Gute. Okay, kann ich da vielleicht mit auf ihn drauf? Oh, tatsächlich. Ui. Secret. Super Sprung. Jahu. Okay, nein, hier gibt's nichts. Hier vielleicht in einem Poster? Äh, nein, schade. Okay, machen wir weiter. Aber bisher muss ich sagen, ist das Spiel sehr interessant. Was haltet ihr denn von dem Spiel? Wir werden irgendwie beobachtet. Ich hab's gerade noch gesehen. Oh, ich hab die getreten. Könntest du aufhören? Nö. Könntest du bitte damit aufhören? Okay, jetzt hast du bitte gesagt. Jetzt höre ich auf. Aber geh weg. Zack. Dann gehen wir rein. Okay. Bestkick-Meisterschaft wird ausgetragen! Boah, hier einfach? Die Bestkick-Meisterschaft wird ausgetragen! Super. Bist du hier, um mich herauszufordern? Ja! Prima, das Spiel geht los! Oh, Basketball, spielen wir Oder Melonenball. Oh. Gut. Du musst die Wassermelone in den Kopf auf der rechten Seite zählen. Ich in die linken. Also, das Reibung hat gewinnt. Alles klar? Kannst du bitte wiederholen? Gut. Kannst du bitte wiederholen? Oh. Gut. Okay, schade, ich sage nichts anderes. Ja. Gut, los geht's. Hiya. Ja. Juhu. Ja. Oh, oh, yes. Dun-dun-dun-dun! Diese Erhorn. Zack! Aber man darf die Gegner auch ich darf meinen Konkurrenten treten. Das ist ja interessant, dass ich das darf. Ey! Hab ich mir gerade Eigentor. Ich habe mir gerade ein Eigentor ge Danke, danke! Nein, nein! Nein! Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein! Weg da, weg damit!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 G.G. Oh, du bist echt gut darin. Danke, dass du gegen mich gespielt hast. Hier, nimm das. Fünf Münzen. Dankeschön. Die beste walter schaffee ausgetragen. geht. Du kennst, merke ich nicht. Das ist die beste Sportart, die es gegeben gibt. Eigentlich ist es die einzige und ich habe sie letzten Monat erfunden. Und ich glaube, sie trägt einen tollen Namen, trotz aller älter Kritik, die du vielleicht gehört hast. Außerdem bin ich die Meisterin darin. Bislang hat mich niemand geschlagen. Bist du hier, mich herauszufordern? Nein. Oh, nein, nein, Bis bald. Ja, und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat mit der ersten Folge, dann sehe ich euch auch. Bis bald.